Hallo zusammen, hallo Freunde, heute mache ich mal wieder was mit Kugeln, ich lasse die Kugeln über das Bild laufen, nicht erschrecken gleich am Anfang, die Farbe muss ich erst ein bisschen legen und dann fangen die Kugeln an zu rollen, also nicht gleich wieder abschalten. Ich habe das alles mit Wodka angerührt und dann lasst euch überraschen, ich denke mal es wird gut, dann bis gleich. So, der Kairam ist auch wieder 40 auf 30 cm Habe hier praktisch noch die Farben vom letzten Bild Also wer es noch nicht gesehen hat, Schwarz, Gold, dieses Dunkelgold, Gold Turkisgrün, Silber, habe jetzt hier noch Magenta dazu genommen Und dieses Naplas Yellow und noch ein bisschen Weiß Wie gesagt, alles mit Wodka gemischt. Und Dann probieren wir das mal mit den Kugeln So, das war's. Dann zeige ich es euch jetzt mal von daheim. Äh, mach vielleicht hier noch was rein? Also gut, also ich finde es ganz cool geworden, hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis die Farbe sich gesetzt hat, damit die Kugeln anfangen zu rollen, aber dann funktioniert das auch. Also gut, ich hoffe euch hat Spaß gemacht, dann war es das von mir und dann wünsche ich euch was bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye.